Uh uh Uh uh Uh So, Leute, was geht? Willkommen bei einem Video. Ja, das gerade eben, dass ich gerade eben nicht gesprochen habe, das war Absicht. <lacht> okay, ich habe schon ein bisschen mit dem gesprochen. Ja, also, das war von gestern. Ich habe gestern mit dem einfach so ein bisschen gesprochen und ja, ich würde mal sagen, wir machen einfach ein komplett neues Gespräch. Hallo, wie geht's? Also, wenn ihr euch fragt, was der äh, Cleverbot ist, äh, der Cleverbot äh, ist eine AI, also nicht eine AI. Also ich schreibe etwas und äh, äh, andere Leute schreiben auch etwas. Dann wird, äh, werden die, wird das Geschriebene von den anderen so ausgewertet und die passendste Antwort zu meiner Frage wird mir geschickt. Also, ihr habt ja Ja, gut, und dir Mir geht's. prächtig. Und mächtig. <lacht> Digga, das gibt's gar nicht. Was machst du? Ich schreibe mit dir. Weil, das ist ja klar. Ich auch. Ja, wer hätte es gedacht? Ähm... So ein bisschen... Smalltalk. So, lol, keine Ahnung. Er weiß nicht, wie groß er ist. Okay. Gehen wir ein bisschen deeper rein. Wie heißt du? Und warum nicht? Ich bin ein Mensch. Ich aber nicht. Mal gucken, was er denkt. Doch bitte. Wieso, doch bitte. Wieso, Digga. Ähm. Nee. die ist Ich bin... Mmh. Warum nicht? Das geht ja mal gar nicht. Das privat ist. Privatisch. Du hast mich aber gefragt. Okay, Leute, nee, ich bin 10 und nicht 14. Beweise, jetzt gehen wir so, so, so richtig so. Beweise, ne? Beweise? Ich bin ein Mensch und du nicht. Ich. Jetzt jetzt gehen wir so nein. <lacht> Der hat mich komplett Kopf genommen. Jetzt willst du mich wissen. Bin ein Junge. Nee? Keine Ahnung. Ich bin ein Mann. Ja. Wow. Was ist denn da? Was denn da? Mann, jetzt ist ein Mädchen. Ja, was denn? Warte mal. Lass die Sache auf die Spur gehen. Ich, ey, lass jetzt mal richtig verarschen. Ich, ich möchte so richtig den Cleverbot austesten. Ich werde 187 Jahre alt. Nein, ich bin 14. Cool. Bist du ein Mädchen? Nee, ein Junge. Ja. Cool. What the... <lacht> Ey, Junge, auch der von gestern. Der schreibt, ah, der Man in the Moon. Ja, Digga. There are there are females in the sun. Digga, what the fuck? Please speak with me on Deutsch. Ich habe gerade hier so, so ein komisches Ding, womit man sich den Rücken kratzen kann. non <lacht> Ähm, Deutsch, Deutsch, Russisch, Englisch und Deutsch, Spanisch. Nicht. Doch. Woher willst du das wissen? Ich verweh ihn jetzt. Ich, ich sag einfach Beweise. Nein, du bist nicht. Warte. Warte. Was? Du auf der. Titanic. Er ist 200 Jahre alt. Die Titanic, das ist der Titanic, war 110 Jahre her. Dann warst du... 90, als du auf der Titanic warst. Hab nach dem Sechser im Lotto gesucht. Und ich habe nach einem Scheiß gesucht. Ne, Leute, wirklich? <lacht> What the fuck? Ich, ich hab ihn das nicht mehr gefragt. Wie wird das stöhnen? Kann man in Buchstaben stöhnen? Das ist einfach die komischste Frage der Welt. Sag es mir! Und ich dich nicht. Warum nicht? Jetzt freunden wir ihn ein paar bisschen. Ne? Das ist jetzt nicht so, weil du hässlich bist. Doch, da ist doch ein. Gehirn unter dem Logo. Nein, ich bin Junge, ich auch. Nein. Nein. Sie ist sehr heiß. <lacht> äh, nein, ich mag. Hip-hop. Warte, ich dich aber nicht. Das ist doch der wurde auch vom anderen. Ich habe doch auch ich dich aber nicht. Vielleicht kam das ja von mir. Egal. Also ich, Leute, ich würde mal sagen, das wär's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.